So, wir haben jetzt hier eine kleine Fischbowl-Runde geplant. Ähm ich freue mich, ich freue mich da sehr, auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Vom Stifterverband Bettina Jorzik, ähm, die helfen wird, so ein bisschen äh, Klarheit reinzubringen, was wir eigentlich gerade eben gehört haben. Und zum anderen Dr. Daniel Krupka, ähm, äh, Entschuldigung, nein, Jens Heidrich, Dr. Jens Heidrich <lacht> von Fraunhofer, Jese. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie bitte weiter auf die Bühne. beiden sehen einander nicht ähnlich, warum ich sie, warum ich gerade mit den Namen durcheinander gekommen sind, ähm, Herr Krupka äh, und Herr Heidrich haben eine Studie für uns äh, gemacht zum Thema Data Literacy und da können Sie auch vielleicht gleich ein bisschen was zu erzählen, aber fangen wir doch erstmal, fangen wir erstmal mit dem an, was wir gerade gehört haben. Ähm, das waren ja wirklich sehr, sehr, sehr verschiedene, verschiedene Ideen, verschiedene Vorträge. Was hat Sie überrascht? also äh, zunächst mal von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen äh, Dank an die sehr interessanten äh, Vorstellungen hier. Äh, ich habe mal probiert, so ein bisschen mit zu skizzieren, welche Lessons Learned so aus unserer Studie heraus jetzt da zu dem passen, was Sie so vorgestellt haben. Und da gibt es eine sehr, sehr große Ü Überlappung. Ähm, ich war äh, erstaunt, äh, dass wir doch sehr verschiedene Ansätze hier äh, gesehen haben, was die Tiefe der Integration angeht, was die Idee angeht, was äh, den Fokusbereich äh, angeht. Und äh, ich denke, das wird eine sehr, sehr schwierige Entscheidung mhm. äh, für die Jury werden, äh, hier die äh, drei Favoriten tatsächlich äh, auszuwählen. Mhm. Ich kann da gut dran anschließen, also mich hat auch erst mal überrascht, dass sich schon so viele Hochschulen und mit so ganz verschiedenen und auch originellen Konzepten auf den Weg gemacht haben und teilweise auch schon ein ganzes Stück weit gegangen sind zwischen der Antragstellung und äh, dem heutigen äh, Finale oder in der Zeit davor. Ich will noch einen zweiten Punkt nennen, der mich überrascht hat, also was fehlt, oder was ich weniger herausgehört habe, Daten sind ja überall. Also wir sind alle permanent von Daten umgeben und wir produzieren auch alle ständig Daten. Auch Das gilt auch für alle diejenigen, die datenferne Fächer studieren. Und ähm, Sie haben ja alle darüber nachgedacht, wie man auch diese Studierenden erreichen kann, aber es ist weniger oder jedenfalls habe ich das weniger herausgehört. Ich kenne natürlich auch Ihre schriftlichen Anträge nicht. Ich hätte gedacht, dass man häufiger danach guckt, was gibt es da schon, an das ich andocken kann, in den Fächern. Also mein Eindruck war, es wird eher immer was Neues aus, äh, was was ganz Neues gemacht und natürlich auch Schnittstellen gesucht, wo das fachspezifisch passt. Aber okay. weniger danach geguckt, was gibt es auch schon an Datengeschichten in den datenfernen äh, Sachen. Vielleicht gibt's da ja einfach nichts. Das glaube ich nicht. <lacht> Ja, oder es wurde vielleicht einfach nicht gezeigt. Das kann ja durchaus auch sein. Wir haben ja jetzt nur das gesehen, was in der Präsentation ähm, aufgegriffen äh, wurde. Und ich denke, da konnte man äh, über alle acht äh, Präsentationen hinweg sehen, dass man es ja geschafft hat, äh, dort gewisse Silos äh, an den Hochschulen und Universitäten irgendwo zu überwinden und zusammenzubringen. Und äh, zumindest was ich so als Feedback auch im Rahmen unserer Studie äh, bekommen habe, ist das ja mit einer der größten Herausforderungen. Und man hat, glaube ich, auch gesehen, dass das oftmals äh, ja irgendwo Bottom-up entsteht. Ja, das heißt, man hat eine Person, ein Professor, der vielleicht einen anderen Professor in einem anderen Fachbereich irgendwie gut kennt und daraus entsteht irgendwas. Man hat aber, glaube ich, auch gesehen, dass das Ganze ohne den Support von oben, also die Hochschulführung im Endeffekt, die muss da mitgenommen werden, ansonsten kann das Ganze auch nicht verstetigt und nachhaltig gemacht werden. Das fand ich eben auch noch ein sehr guter Punkt und das hat man, glaube ich, bei allen Präsentationen ganz gut gesehen. Ja, jetzt, jetzt nochmal die Aufforderung. Ich hatte es Ihnen ja bereits am Anfang gesagt. Das hier ist eine Fischbowl-Diskussion. Eine Fischbowl-Diskussion zeichnet sich dadurch aus, dass Leute hier auf die Bühne kommen und mitdiskutieren dürfen. Jeweils fünf Minuten. Und ich weiß, dass es immer der Anfang schwer ist. Das heißt, der Erste oder die Erste, die hier kommt, ist natürlich meine persönliche Heldin, mein persönlicher Held. Denn den ersten Schritt zu machen, ist immer das Schwierigste. Deshalb jetzt meine Aufforderung. Vielleicht gibt es ja jemanden, der es wagt, hier auf die Bühne zu kommen und mitzudiskutieren. Ich weiß, es sind hier viele meinungsstarke Menschen im Saal. Und innerlich kribbelt es jetzt einigen, Oh, wunderbar, oh. Applaus. Ich hätte sonst gesagt, wir müssen einfach mehr provozieren, dann kommt schon jemand. <lacht> Gut. So, ich, ich übergebe mal das Mikrofon an Sie. Sie sind Herr Prof. Dr. Adalbert Adel, Wilhelm von der Jacobs University. Genau, ja. Leider haben wir es mit unserem Antrag nicht geschafft, hier in die Finalrunde zu kommen. Aber ich fand es sehr spannend, die verschiedenen Projekte zu sehen und auch die Bandbreite, die hier mhm. wirklich abgedeckt wird. Aber mir ging es ähm, ein bisschen ähnlich, dass ich eine große Diskrepanz sah eigentlich zwischen dem, was jetzt wirklich Data Literacy für alle ist und dem, was jetzt spezielles Data Science Wissen vielleicht doch für eben die Experten und die Spezialisten sein wird. Mhm. Und, und da stellt sich mir jetzt schon die Frage, Wissen wir eigentlich oder haben wir überhaupt eine Idee, was wir momentan sozusagen als Kernkompetenz oder als Lernziel auch für die Data Literacy schon mal festlegen wollen? <lacht> sind wir überhaupt so weit, dass wir sagen können, okay, das sind die Herausforderungen, die jetzt auch wirklich die breite Masse äh, sozusagen interessiert und äh, für die auch wichtig ist? Äh, und gehört da wirklich schon Programmieren dazu oder ist es vielleicht nur und jetzt das nur in Anführungszeichen die Kenntnis oder die Fähigkeit ja irgendwelche Abläufe in prozessurale Stufen und Schritte eigentlich abzu, abzubilden. Herr Heidrich, sie, sie sind Mitautor der Studie. Ja. Ich, ich, hebe, ich halte Halten Sie mal sie die hoch. Mal hoch. Ist ja so, man kriegt sie auch dort geworden. hinten am Stand vom Hochschulforum Digitalisierung. Sie können diese Frage beantworten. Genau. Man kann die Studie auch runterladen. Von daher, ich weiß nicht mehr, wie viele Exemplare okay. noch da sind. Also der Punkt ist, Sie haben natürlich recht, es ist erst mal ein bisschen verwirrend. Was heißt Data Literacy überhaupt und wie grenzt sich denn das jetzt zu sowas wie Data Science ab? Da gibt es natürlich einige begriffliche Überlappungen. Wir haben ja die Eingangsdefinition gehört, dass es darum geht, im Endeffekt Daten auf kritische Art und Weise ja, zu sammeln, zu managen, zu evaluieren und auch irgendwo anzuwenden. Da gibt es eigentlich schon eine sehr gute Vorarbeit, die man da nutzen kann von der Dalehousie University in Kanada. Da gibt es eine entsprechende Metastudie, die alle möglichen Definitionen im Kontext von Data Literacy schon zusammengefasst hat und so eine Terminologie quasi gebildet hat. Da gibt es dann 22 Kompetenzbereiche, die sich auf diese Anwendungsfelder im Endeffekt beschränken und da wird auch nochmal unterschieden in sowas wie konzeptionelle Kompetenzen. Geht ein bisschen in eine andere Richtung wir haben das Wort konzeptionell hier schon mal gehört, da war es eher so, der, der obere Teil der Leiter in der Studie ist es eher so, wirklich das fundamentale Wissen eigentlich. Das heißt Einführung in die Daten, äh, überhaupt mal zu sensibilisieren, was man denn mit Daten tun kann. Ne? Dafür braucht man mit Sicherheit noch kein Programmieren. Ne? Ähm, dann äh, grundlegender Umgang mit Datenwerkzeugen, wobei das wieder im Auge des Betrachters liegt. Ne? Das kann für den einen ein Excel-Tool, hat man glaube ich auch einmal als Beispiel gehört, äh, sein, das kann für den anderen wiederum Python sein, wo man schon natürlich eine Stufe weiter irgendwo ist und diese Programmierkenntnisse dann an der Stelle wieder braucht. Ne? Aber noch eine dritte, ein dritter Bereich, der dort auch als ganz wichtig und grundlegend bezeichnet wurde, war zum Beispiel der Bereich Datenethik, ja, mhm. kritisches Denken, eine Datenkultur irgendwo zu etablieren. Und das sage ich mal, sind irgendwo so diese Basissachen, die man am Anfang vermittelt und in welche Richtung es dann geht, weil die, ich denke, man ist auch ein bisschen so wie der Data Scientist, ist ja so ein bisschen in die eierlegende Wollmilchsau, ne, gewissermaßen, ne, alles in einer Person. Ich bezweifle, dass es den Data Scientisten gibt. Äh, vielleicht gibt es aber auch den Informatiker heute gar nicht mehr, ne, weil wir ja auch dort irgendwie Spezialisierungen äh, in, in vielfältiger Weise haben. Aber auch bei Data Literacy haben wir eine gewisse Breite und ich bezweifle, dass Sie das alles in irgendwie einen Einsemester-Grundkurs äh, reinpacken können. Ne. Das heißt, Sie müssen sich irgendwo spezialisieren und müssen sagen, was sind jetzt die Dinge, die mich dort besonders äh, interessieren und äh, die können dann fach äh, disziplinspezifisch im Endeffekt wieder anders aussehen. Das kann mehr Programmierung sein in dem einen Bereich, das kann auch in Richtung Big Data dann für einen anderen Bereich gehen, aber dann haben Sie einen fließenden Übergang in Richtung Data Science. Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne noch mal was Positives sagen. Das ist ja was wofür wir Deutschen eigentlich bekannt sind. Wir durchdenken immer alles erst ganz gründlich. Und bis wir damit fertig sind und uns eigentlich immer noch nicht einig sind, ist der Zug irgendwie schon abgefahren. Und was ich ganz positiv finde, also und auch noch mal sagen wir mal, ja, dem entgegensetzen möchte. Also einer von den Studierenden, die man in einem Videoclip gesehen hat und auch später eine Vertreterin eines Hochschulteams hat gesagt, den Umgang mit Daten lernt man, indem man mit ihnen umgeht. Und ja. ähm, das jetzt übertragen auf die Kompetenzen, um die es eigentlich geht, also welche Kompetenzen das sein sollen, die jemanden data literate machen, das ergibt sich daraus, indem man damit anfängt, Leute data literate zu machen, so würde ich das mal übersetzen. Herr William, ich, ich, ich habe eine, eine Frage an Sie. Haben Sie denn, haben Sie denn einen Favoriten? Also, das Voting ist geschlossen, Sie können niemand mehr beeinflussen. Das, das die, Jury ist ist, die Jury ist oben, die Jury kann es nicht hören. Das Voting ist inzwischen geschlossen, Sie können niemand mehr beeinflussen. Jetzt können Sie einfach ungeschützt sagen. Was ist Ihr Favorit? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich, ich... Favorit ist ja auch manchmal beeinflusst dadurch, äh, was stelle ich mir vor, was andere Leute auch toll finden. Ne? Also, Selbstverständlich. Ähm, wo, ich habe mehrere Favoriten also in der Hinsicht, die ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen. Und man darf ja auch drei Stimmen abgeben. Ne? Also ich, ähm, ich fand zum einen sehr spannend äh, den allerersten Beitrag mit dem, De mit dem Dataton, äh, die auch mit der, sicherlich das, die Schwierigkeit hatten, als Erste wirklich ja auch anzufangen und zu präsentieren. Mhm. Ähm, das ist ein, ein klares Konzept, das ich glaube, ich, dass Leute super motivieren kann, hier wirklich reinzuschauen. Äh, das datenlatinum der Uni Regensburg hat mir auch sehr gut gefallen, weil das wirklich so ein, genau die Vorstellung von, von Data Literacy auch abbildet, die ich, gerne, äh, die ich auch sehe. Äh, andererseits sah ich auch das äh, Projekt von der Uni Göttingen als sehr, aber sehr groß angelegt. Und mhm. in der Hinsicht sind die, sind die Projekte nicht vergleichbar, mhm. aber so in den drei Kategorien waren das für mich die drei Favoriten. Okay, okay sehr gut. Wilhelm, ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag und auch ich für danke. den Mut, ja, hier dabei zu sein. Und Applaus an Wilhelm. Ähm, und selbstverständlich kann jetzt der oder die Nächste auch wieder auf die Bühne kommen. Aber ich frage, ich frage hier erstmal weiter. Also fühlen Sie sich aufgerufen? Wir diskutieren hier weiter und wenn jetzt hier jemand auf der Bühne auftaucht, dann freuen wir uns umso mehr. Ich, ich stelle einfach mal die Frage weiter. Frau Jotzek, haben, haben Sie einen Favoriten oder haben Sie mehrere Favoriten? Ähm, habe ich. Also ähm, und ich möchte eigentlich ähm, mich um eine klare Antwort drücken, aber die werden Sie sich selber geben können, wenn ich sage, welches Kriterium für mich das Wichtigste äh, ist. Mh, für mich geht es weniger um die... Qualifizierung von Data Scientists, also ohne dass ich sagen will, das brauchen wir nicht ähm, oder das ist unwichtig und das können wir mal lassen und darauf sollten wir keine Anstrengungen richten, so ist das nicht gemeint. Aber mir geht es darum, ähm, dass... Äh, jeder Mensch, möglichst auch nicht nur Studierende, aber ähm, Studierende auf jeden Fall auch, jeder Studierende ähm, erkennt, also welche Bedeutung ähm, der kompetente und verantwortungsvolle Umgang mit Daten äh, für sein zukünftiges äh, Leben haben. Nicht nur für seine Employability, sondern auch für ähm, äh, hier äh, Civic Engagement äh, und so weiter. Und ich finde es wichtig, dass man halt äh, Studierende von Anfang an, also nicht erst zu einem fortgeschrittenen Studierendenzeitpunkt, und verpflichtend, ähm, also mit entsprechenden Lehrangeboten konfrontiert, also die nicht anbietet, sondern äh, Studierenden die Möglichkeit nimmt, sich da irgendwie rauszu. Äh, opten. Ähm, ähm, also das muss jeder, jede machen. Äh, in der Schule kann man sich auch nicht aussuchen, ob man irgendwie gerne schreiben lernen möchte. Das steht auf der Agenda und zwar von Anfang an und so hätte ich das auch gerne für äh, Data Literacy und aus dieser Antwort ergibt sich äh, vielleicht, äh, welche Konzepte ich äh, favorisieren würde. Ja, relativ klar würde ich sagen. Okay, ich möchte an der Stelle auch direkt andocken. Also ich glaube, das ist auch was, was aus der Studie auch ein Outcome war, dass man möglichst früh damit anfangen muss, also insbesondere in den Bachelorstudiengängen. Erstes Semester, finde ich, ist da schon mal ein ganz guter Startpunkt. Wir haben im Rahmen der Studie auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, das muss eigentlich schon in den Schulen. Losgehen. Also da muss zumindest der Grundstein irgendwo gelegt sein. Klar, da wird man noch nicht Statistik, R, SPSS, Python oder irgendwie. Ja, Gibt es auch einige Schulen, die das machen. Aber äh, quasi da geht es aktuell viel zu spät los. Also wenn ich äh, schaue, wann Informatik teilweise überhaupt angeboten wird an Schulen, ist das eigentlich viel, viel zu spät. Und da müssen wir auch ran, dass man dort versucht, früher diese Kompetenzen und den Grundstein äh, schon zu legen. Und dann eben bin ich auch bei Ihnen, man muss eine gewisse Verbindlichkeit da reinbringen. Ja? Also das heißt, es kann nicht sein, dass das dann irgendwie freiwillig ist. Wenn wir sagen, das ist irgendwie eine grundlegende Kompetenz, die der Bildungsbürger in Anführungszeichen irgendwo mit sich bringt, ja? Da muss das wirklich wie Lesen und Schreiben im Endeffekt sein und es muss sich irgendwo tatsächlich auch dann so verbindlich im Studienplan äußern. Was die Favoriten angeht, ist natürlich, ja, ich wollte mich eigentlich auch so ein bisschen rumdrücken, aber ich glaube, nicht möglich. Also ich glaube es kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Brille man sich das anschaut. Wenn man jetzt wirklich sagt, man konzentriert sich auf Data Literacy im engeren Sinne, also im Sinne dieses Bildungsbürgertums, glaube ich, kommt man auf andere Favoriten, als wenn man jetzt sagt, man sieht das etwas breiter, auch in Richtung der Domänen und des Domänennutzens rein. Also von daher habe ich gar nicht den einen Favoriten. Ich habe so verschiedene Konzepte, die mir da ganz gut gefallen haben, die aber ehrlicherweise, muss ich sagen, über das engere, über das engere Begriffsbild Data Literacy eigentlich schon drüber hinaus Gehen. Das eine war diese Inkubator-Idee der Uni Regensburg, die hat mich, also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben im Rahmen der Studie von der Frau Kerken einen ähnlichen Ansatz gehört, wo man ja auch durchaus Richtung Startups beispielsweise denkt. Ist für mich allerdings auch ein bisschen über Data Literacy eigentlich schon hinaus gedacht. Ich fand auch von der löfano uni in Lüneburg war das, glaube ich, diesen Data X-Ansatz fand ich sehr interessant, dass man das auch als verpflichtendes Modul irgendwo mit rein integriert. Da hat es der Studienplan schon entsprechend hergegeben. Ich fand aber auch den Ansatz der Uni Mainz beispielsweise sehr interessant, wo man es probiert hat, mit einer Anwendungsdomäne eng zu verknüpfen und von der Anwendungsdomäne ausgehend dann in die Breite irgendwie geht. Weil klar, je größer die Universität, desto schwieriger ist es, auch das Thema irgendwie auszurollen. Und glaube ich, da muss man auch realistisch sein, quasi wie man das über die Zeit hinweg schafft. Da wird man wahrscheinlich nicht von 0 auf 100 starten können, sondern die wird irgendwie so von einer Zündung ausgehend müssen und das Ganze dann inkrementell so ein bisschen ausweiten. So, und jetzt sind bestimmt darf Leute das im Publikum, das, das, darf, das, das dürfen Sie, äh, <lacht> privat duzen wir uns, aber hier auf der Bühne machen wir das Sie. Äh, jetzt ist es mir rausgerutscht. Ähm, es gibt doch jetzt bestimmt Leute im Publikum, die sich total ärgern darüber, was, was hier für Favoriten genannt worden. Jetzt ist der Moment, dass Sie auf die Bühne kommen können und Ihren Ärger Luft machen können und sagen, nein, es ist ganz anders. Also jetzt ist ein guter Moment, um auf die Bühne zu kommen, nur um einfach nochmal den Aufruf zu wiederholen. Aber Frau Jotzig, Sie wollten, Sie wollten da einsteigen. Genau, ich wollte einfach unabhängig von der Frage, was so mein äh, ein zentrales äh, Kriterium war, mh, habe ich bei jedem Konzept etwas gefunden, ähm, was ich äh, relativ, also, oder was ich, was ich ganz positiv fand und äh, jetzt äh, mache ich das wieder so wie vorhin, ich nenne gar nicht die, äh, die Hochschulen dazu, aber ich nenne so ein paar Aspekte, die mir gefallen haben. Also also, ich finde es sehr lobenswert, wenn man das Thema sehr niedrigschwellig für Studierende angeht und auch Formate wählt, die Studierenden einfach Spaß machen, wo die sich jetzt mal in erster Linie ausprobieren können. Also, wo es nicht sofort geht: Pflichtveranstaltung, Vorlesung und dann gibt es dazu eine, eine Übung. Ich finde es besonders lobenswert, wenn eine Hochschule hingeht und startet nicht mit der Zielgruppe, wo es besonders leicht ist und versucht es dann von da aus auszurollen, sondern mit der größten Herausforderung anzufangen, das, äh, das hat was. Also den, äh, den Mut, den hätte, äh, das fände ich gut, wenn der auch ansonsten äh, häufiger äh, vorhanden wäre. Und einen dritten Punkt will ich nennen, das ist so, ähm, wenn man nicht nur jetzt auf... Daten, wie die, also von so datenferneren Menschen wie mir oft verstanden werden, das hat was mit Mathe und Statistik und Informatik zu tun, sondern wenn ganz andere Dinge in den Vordergrund gerückt werden und eben auch der Fokus auf gesellschaftliche Verantwortung. So, jetzt haben wir einen neuen Gast auf der Bühne. Das ist der Herr Prof. Dr. Rennstich von der CVJM-Hochschule. Ich lese einfach das Namensschild genau. ab. ich wollte eigentlich verhindern, dass hier immer nur Männer wieder rumstehen, aber dann bin ich halt ja doch drin. Also eine Sache, die mir auch in den Proposals ein bisschen zu kurz kam, ich habe sie nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht, ist eine Fragestellung der Datengewinnung und Datenerhebung. In ganz vielen Proposals wird immer davon gesprochen, wir haben ja viele Datenquellen, die schon da sind. Ich sehe das aber, wenn wir Data Literacy wirklich ernst nehmen, im Sinne von Civic Engagement und, ähm, also bei den Lüneburgern renne ich da wahrscheinlich offene Türen ein, ähm, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir unseren Studentinnen und Studenten auch schnell vermitteln, dass Daten eben nicht immer nur schon für mich generiert sind und wunderbar schon in der CSV-Datei da sind, sondern wie kann ich mich einbringen in die soziale Debatte oder äh, zukünftige sozialen Debatten, Dazu muss ich Datensätze für andere auch generieren. Wenn alles evidenzbasiert ist, dann muss ich Teil der Evidenzdarstellung sein. Und das fehlte mir so ein bisschen in dem Proposal. Okay. Hatten Sie, hat Sie irgendwas überrascht? Also haben, gab es irgendwo so einen Moment, wo Sie sagten, Ah, Mensch, krass. Ja, das Gleiche, was Sie überrascht hat, wie viel da schon läuft, wenn man so einsam in seinen Inseln ist und vor sich hin wurstelt und seine Proposals schreibt und googelt, findet man gar nicht diese Tiefe, die in den Hochschulen, glaube ich, vorhanden ist und deswegen sind so Foren wie hier, denke ich, extrem wichtig, dass eben... Man mitkriegt, was eigentlich schon alles läuft. Mhm. Das fand ich extrem ermutigend. Muss ich sagen. Ist das so eine Entwicklung, die Sie auch die Sie generell sehen oder ist das jetzt wirklich was, was nur hier rauskommt? Also sieht man das auch, kriegen, kriegen Sie das auch mit, dass an anderen Hochschulen jetzt angefangen wird, über Data Literacy zu diskutieren oder ist das hier jetzt schon so die Keimzelle? Nein, also diskutiert wird natürlich ganz viel. Ich war jetzt lange Zeit in den USA, zwölf Jahre und da sind die Debatten irgendwie ein bisschen weiter und dann an anderer Stelle auch wieder gar nicht. Also wir haben hier auch eine Möglichkeit, gleich einzusteigen, gerade eben auch ethische Fragen, was steht hinter und Ethik ist eben nicht nur das Ethics Board, wo ich irgendwie möglich sagen muss, nein, keine, kein Schaden geschieht irgendwo, sondern wo ich das wirklich ernst nehme. Und gerade die Fragen der Datenschutz-Grundverordnung, die jetzt da sind, ne, wie komme ich überhaupt an all diese, das ist für, ich muss das vermitteln in, meinem Stud, in meinen Studenten, das sind richtige Herausforderungen. Das mache ich denen nochmal Angst und sage, ja, ihr müsst hier erst eine verständige Einverständniserklärung haben und informierte und was was heißt das und so. Also es wird schon so komplex, dass der niederschwellige Einstieg für einige sehr schwierig erscheint. Darf ich jetzt nochmal eine ketzerische Frage stellen? Also Sie haben ja nochmal angeknüpft an das, es passiert schon so viel und ja. das ist so durchaus überraschend. Das haben wir ja beide auch positiv erwähnt. Jetzt auch möchte gut. ich mir nochmal selber widersprechen und bisschen die ketzerische Frage an Sie alle richten, vielleicht auch noch mal einladen, dass jemand aufs Publikum kommt. Wenn wir das doch alle so wichtig finden und das so zentral ist, warum ist es dann erst an so wenigen Hochschulen eigentlich Pflichtbestandteil des Curriculums? Da sollten wir mal die Leitenden verantwortlichen hier dann hauptsächlich. <lacht> nee, aber ich möchte eigentlich in das gleiche Horn äh, reinstoßen, weil das ist nämlich genau der Punkt, ist, dass das, das, das, Angebot, das Angebot ist schlichtweg noch nicht groß geworden genug. Ja, wir haben einen Bedarf in diesem Bereich äh, der Data Literacy. Wenn man das noch auf Data Science erweitert, äh, fehlen uns in Deutschland äh, äh, sehr viele Studiengänge in diesem Bereich, Master- und Bachelor-Studiengänge. Sie haben vielleicht auch das Poster äh, von ähm, Institut für Hochschulentwicklung äh, gesehen. Äh, da hängen wir hinten dran und selbst die USA, die wir ja dort immer so gerne als Vorreiter mhm. sehen, äh, da ist der Bedarf äh, deutlich größer als das, was momentan im Angebot äh, tatsächlich da ist. Wird man vielleicht in der Keynote von der Frau Carsten äh, Herren auch noch mal aufgreifen können. Das heißt, wir müssen dort einfach aufpassen, dass wir nicht vollkommen den Anschluss verlieren. Das heißt, ich glaube, es ist jetzt, also ich fand das eine super Geschichte, hier auf dem Stifterverband dieses Programm zu lancieren und ich glaube, man hat an der Anzahl der Einreichungen gesehen, dass das wirklich so, ein, so einen Punkt getroffen hat, das Interesse ist da und ich fand das auch super positiv, dass viele von Ihnen gesagt haben, wir machen das jetzt egal, ob wir jetzt die Förderung bekommen oder nicht, das dauert vielleicht länger oder es ist etwas mühevoller, aber wir werden das weiter durchziehen und das ist, glaube ich, wirklich die richtige Einstellung. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem gucken, wie wir zusätzlich auch von oben noch mehr den Stimulus da reinkriegen, um solche Studiengänge in der Breite auch mehr aufzubauen und das Thema Data Literacy, was ja mehr so diese Grundlagen-Basiskompetenz ist, wirklich überall mit reinbringen. Mhm. Nur wichtig: Stiftverband und Heinz Nixdorf Stiftung, und Heinz -Nixdorf -Stiftung gleichberechtigte Partner. Es äh, ist nur, weil es quasi in Räumlichkeiten, wo auch der Stiftverband seine Büros hat, stattfindet, sollten wir das nicht vergessen. Ähm, ich fand einen Satz, der äh, bei den Vorstellungen kam, äh, sehr, sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr treffend. Es gibt keine datenfernen Fächer mehr. Und in diese Richtung geht ja auch der Stifterverband. Es gab ja dann diesen Artikel äh, von unserem Generalsekretär, ähm, äh, äh, Datenliteraten braucht das Land. Frau Jotze, können Sie da so ein bisschen mehr zu sagen? Warum braucht Deutschland jetzt Datenliteraten? Warum muss eigentlich jeder Datenliterat werden? Ähm, <lacht> ja. Äh, Datenliterat, das ist natürlich eine Wortschöpfung, die wir abgeleitet haben aus dem Wort Literacy, was sich ja leider nicht wirklich gut ins Deutsche übersetzen lässt. Also ich glaube Literalität, das wird doch dann eher mit Lesen und Schreiben äh, können äh, verknüpft. Aber das Literacy-Konzept ist ja schon seit vielen Jahren, geht es ja nicht nur um Alphabetisierung, sondern um grundlegende Kompetenzen. Äh, eben auch im Umgang mit Daten und auch in einer Präsentation heute <lacht> war davon die Rede, äh, dass Data Literacy, es ist eine Kulturtechnik, das ist so wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Wenn Menschen das zukünftig nicht beherrschen, ist es so, als müssten sie immer noch vorgelesen bekommen. Oder als könnten sie zwar, also sie haben zwar das Alphabet gelernt und können äh, aus einer Schrift irgendwelche Worte bilden, aber können dem Ganzen keinen Sinn geben. Wir wissen, also dass das mit dem Lesen ist auch für einen zweistelligen Prozentsatz von Schülern kurz vor dem mittleren Schulabschluss immer noch eine große Herausforderung. Das wissen wir aus den PISA-Studien. Wenn man das für Data Literacy erheben würde, dann kämen wir zu bestürzenden Ergebnissen. Und so muss es sein, das ist eine Kulturtechnik. Also es geht eigentlich gar nicht mehr, man wird nicht, also gesellschaftsfähig äh, und schon gar nicht zukunftsfähig sein, wenn man diese Kompetenzen nicht beherrscht. Wie gesagt, das wird so sein, als könnte man nicht lesen, schreiben, rechnen. Und so ist es gemeint. Ein Datenliterat ist jemand, der über diese Basic Skills im Umgang mit Daten verfügt. Nicht unbedingt jemand... Also darüber kann man sich ja streiten. Nicht unbedingt jemand, der programmieren kann. Nicht unbedingt jemand, der äh, viele statistische Berechnungen selber durchführen kann. Aber jemand, der grundsätzlich ein Verständnis dafür hat, wie Daten generiert werden, über die Limitationen von Datengenerierung, der über ethische Fragen im Zusammenhang mit der Datengewinnung, Datenverarbeitung, Datennutzung nachdenken kann. Jemand, der Daten interpretieren kann und so weiter. Das brauchen wir alle. Herr Heydrich, in der Studie haben Sie ja existierende Programme unter anderem analysiert. In Deutschland, aber vor allem international. In Deutschland gab es ja gar nicht so viel. Können Sie vielleicht mal skizzieren, wie wir das ganz konkret, also wie kriegen es die Vorreiter gut hin, Leute zu Datenliteraten zu machen an Hochschulen? Okay, das ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben das probiert, so ein bisschen zu strukturieren in so drei Themenfelder, die man irgendwo beherrschen äh, muss. Äh, das eine ist, man muss äh, die richtigen Strukturen äh, in inklusive der Infrastruktur tatsächlich schaffen. Äh, das hängt damit zusammen, dass man, äh, wie gesagt, an äh, den Hochschulen äh, entsprechend äh, einerseits top-down die Führung überzeugt, andererseits äh, bottom-up auch die einzelnen Fachbereiche mitnimmt, äh, diese Silos eben äh, aufbricht, eine Art Community of Practice schafft. Äh, ich glaube, auch das hat man in den einzelnen Vorstellungen teilweise sehr gut gesehen. Das ist so der eine Themenblock. Der zweite Themenblock betrifft die Kompetenzen und wie man die einzelnen Kompetenzen jetzt in die Curricula integriert. Das fängt zunächst einmal mit der Begriffsverwirrung an. Was heißt jetzt Data Literacy eigentlich? Was muss ich denn da an Grundwissen vermitteln? Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass es da diese 22 Kompetenzfelder gibt. Und dann gab es bei den Best Practice Cases unterschiedliche Arten der Integration. Wir haben auf der einen Seite diejenigen Ansätze, beispielsweise auch der Ansatz, der in Berkeley verfolgt wird, wo man so eine Art Grundkurs hat, so ein Data Aid Kurs heißt er da, glaube ich, den alle Studenten hören müssen. Und das sind dann über 1000 Studenten und das hatten wir ja teilweise auch in den Vorstellungen gesehen, dass das dann eine Frage der Skalierung ist. Sie können nicht mit 8000 Studenten jetzt mit so 8000 aber nicht, aber mit über 1000 Studenten jetzt praktische Kurse zu machen, Anwendungen zu machen, das ist nicht ohne eine Herausforderung. Das ist relativ schwer. Darüber hinaus gibt es dann meistens Spezialmodule, die dann wieder disziplinenspezifisch ausgeprägt sind. Das ist eine Art der Integration. Eine andere Art der Integration ist es tatsächlich, diese Data Literacy Kompetenzen in die existierenden Fächer reinzuintegrieren. Das setzt natürlich voraus, dass man dann entweder für eine Vorlesung oder mehrere Vorlesungen den Dozenten wechselt oder eben dann so Train-the-Trainer-Konzepte quasi den Dozenten auch zum Datenliteraten macht, mhm. falls der das noch nicht sein sollte ne? und dann eben entsprechend die Studenten ausbildet. Ein dritter Punkt, der auch, äh, fand ich, ganz schön aufgegriffen wurde, äh, war dabei auch die Nutzung von Online-Materialien. Ja? Man muss ja das Rad da nicht neu erfinden. Äh, es gibt viele Materialien, viele Schulungen, Tutorials, äh, die bereits frei verfügbar sind. Also da nochmal zu gucken, was passt denn jetzt für mich? Äh, wie kann ich das existierende Material nutzen? Äh, das ist, glaube ich, da eine, eine sehr, sehr gute Idee. Das war die zweite Säule. Und die dritte Säule vielleicht noch ganz kurz, da geht es äh, in die Richtung, wie vermittle ich das Ganze? Ne? Also wie kann ich tatsächlich es schaffen, die Studierenden zu erreichen? Und da haben wir auch sehr schöne Ansätze gesehen, so projektbasiertes Lernen, Hands-on-Lernen, mehr Sachen ausprobieren, haben sie ja auch noch mal genannt. Das waren Punkte, die dort bei den erfolgreichen Best-Practice-Beispielen immer wieder im Vordergrund standen, um auch die Studierenden zu motivieren, dann eben entsprechend dort dabei zu sein und auch kennenzulernen, dass das ein sehr spannendes, essentielles Thema ist, wo sie wirklich was fürs Leben mitnehmen können. Spannend, schön. Jetzt ist es ist etwa 20 nach, die wir wollen ungefähr bis halb diskutieren und danach wird entweder Frau Carson kommen, weil dann die Jury Sitzung vorbei ist oder wir schieben eine ungeplante Kaffeepause ein, was ja auch nicht schlecht ist. Das sind so die beiden Alternativen. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt wäre es ein fantastischer Zeitpunkt für jemanden, um noch auf die Bühne zu kommen. Ich freue mich natürlich besonders über Frauen, die auf die Bühne kommen. Wir hatten jetzt schon zwei Männer. Notfalls nehmen wir natürlich auch auch, auch Herren, aber oh, da haben wir oder gehen Sie nur zu Ihrem Platz, nein, Sie kommen zu uns. Fantastisch, super. Ähm, der Notfall, der Notfall nein, das, das, das, das klingt zu so sehr nach Notnagel. Schön, dass Sie dabei sind, ja. Herr Bauer. Ähm, Sie sind ja einer der, der äh, Leute, die hier schon auf der Bühne standen. Ja, in vielen Dingen, die ich jetzt gehört habe, ähm, werde ich schon nachdenklich. Also Sie haben ja gesagt, Data Literacy gehört zu unserem Wissen dazu, wie Lesen, Schreiben, Mathematik. Sind wir in der Uni nicht viel zu spät dran? Ähm, Im Grunde, was wir in den Universitäten mehr und mehr machen, ist Defizite in der Schulausbildung am Anfang auszugleichen. Ich glaube nicht, die Universität, dass die Universität der richtige Ort ist, um verpflichtende Veranstaltungen einzuführen. Wenn es eine so grundlegende Kompetenz ist, müssten hier eigentlich die Kultusminister sitzen. Be be be bevor die anderen antworten... Äh, Stimmen Sie, stimmen, Sie denn, stimmen Sie denn der These zu, dass es eine so grundlegende Kompetenz ist? Absolut, unser Leben. Ich, ich kann ihm äh, auf Schlag mehrere Beispiele geben, wo ähm, grundlegende Kompetenzen in Statistik und Daten lebensnotwendig sind, überlebensnotwendig mhm. sind. Äh, insbesondere, wenn man beispielsweise zum Arzt geht äh, häufig. Äh, wenn man da nicht grundlegende Statistikkenntnisse hat, kann etwas vollkommen falsch laufen. Ähm, aber ähm, wenn es wirklich so grundlegend ist, ist hier der falsche Ort, ähm, dann müssten wir in die Schulen gehen und sagen, ähnlich wie äh, in den USA, ähm, dass schon in der Schule die HTML lernen in den ersten vier Jahren. Ähm, das wird bei uns nicht gemacht ähm, und diese Kenntnisse dort mitbekommen ähm, und nicht an die Universitäten, um Defizite auszugleichen, die eigentlich in die Schulen gehören. Und nicht in die Universität, weil am Ende, wir nehmen viele Dinge weg, wir machen Vorbereitungskurse in Mathematik, weil die Leute nicht mehr mit den Mathematikkenntnissen kommen, die sie für unser Studium brauchen. Das ist Aufgabe der Schule, das ist keine Aufgabe der Universität und all diese Zeit geht weg von der fachvertiefenden Ausbildung. Egal, um welches Fach es sich handelt, aber diese Zeit ist weg und wenn ich jetzt noch einen Data Literacy verpflichtenden Teil nehme, dann muss ich das irgendwo anders wegschneiden und am Ende vom Fach und dann kommen die nur mit Halbwissen aus ihren Fächern raus. Ich stimme Ihnen völlig zu, also ähm, Sie laufen bei mir offene Türen ein, ich finde, dass das in der Tat, also die Vermittlung von Kulturtechniken ist ein zentraler Auftrag der Schule und äh, sollte von Beginn an der äh, Schulzeit erfolgen, ähm, aber das ist nun mal noch nicht so und in der Zeit ähm, muss man ja trotzdem sich irgendwie dazu verhalten und zum Glück tun das ja viele Hochschulen, wie wir heute gesehen haben und wie wir das bei der Ausschreibung gesehen haben. Und ein zweiter Punkt, man braucht ja auch Lehrkräfte, die dazu in der Lage sind. Ähm, also äh, ich meine, wie soll das sonst in den Schulen passieren? Und äh, leider ist es ja um die verschiedenen Digital Skills bei äh, Lehrkräften, äh, wie wir aus diversen Studien wissen, ernüchternd bestellt, um das, mal, äh, um das mal so zu sagen. Und selbst wenn da viele aufgeschlossen sind, sie wären gar nicht dazu in der Lage, das in der Schule zu vermitteln. Und Hochschulen bilden ja auch Lehrkräfte aus. Und es hat ja heute auch mehrere Hochschulen gegeben, die deutlich gemacht haben, wie wichtig das ist. Also, und warum sie das auch gerade an angehende äh, Lehrkräfte, also an die Lehramtsstudierenden, äh, hier einen Schwerpunkt setzen, weil die natürlich ganz wichtige Multiplikatoren sind für das Thema. Ja, vielleicht auch nochmal in Ergänzung, auch ich stimme mit Ihnen überein. Ich habe ja auch gesagt, wie gesagt, aus der Studie heraus war die Empfehlung, das möglichst früh auch in Schulen irgendwo zu tun. Sie haben aber auf der anderen Seite auch das Beispiel selbst gebracht. Im Mathe-Grundkurs ne, war ich auch nochmal drin, habe da teilweise viel nochmal äh, ja, wiederholt bekommen, was ich eigentlich von der Schule schon wusste, aber das war eben auch nicht bei allen so. Ne? Also da nochmal alle auf ein Level zu bringen und im Zweifelsfall das dann nochmal zu wiederholen oder nochmal in die Köpfe irgendwie stärker das Bewusstsein reinzubringen, das würde ich schon nochmal als eine Aufgabe der Universität sehen, aber diese, diese Grundstimmung äh, quasi, diese Grundsensibilisierung, die muss meines Erachtens tatsächlich schon in, in, in der schulischen Ausbildung irgendwo liegen. Ja, besten Dank. Schön, Herr Bauer, dass Sie da waren. Oh, und der Nächste. Ihr Name war, nein, es ist Oliver Janoschke, Geschäftsführer des UFO forums Digitalisierung. Ähm, sch schön, dass Sie da sind. Ja, äh, ich wollte eigentlich gerne äh, mit dem Vorgänger noch mal darüber diskutieren, weil äh, ich das ein bisschen anders sehe. Also ich kann durchaus äh, hier verstehen, dass man äh, sagt, das ist eine wichtige Kompetenz, die eben nicht erst an der Uni anfangen darf, aber... Meine äh, positive Wahrnehmung dieses Vormittags wie insgesamt dieses ganzen Wettbewerbs hängt stark damit zusammen, dass man eben gar nicht mehr so in diesem Silo-Denken verharrt nach dem Motto, da müsste mal was gemacht werden, dann könnten wir was tun, sondern dass die äh, vorgestellten Finalisten mit ihren Konzepten ganz stark auch sagen, ja, das ist eine zentrale Aufgabe auch für uns und wir haben hier was und sind schon dabei und wollen das gerne und diese Verantwortung eben auch in der Hochschule wahrzunehmen und die Frage, die mich hier auch nochmal nach vorne gebracht hat, äh, an der Stelle war, dass ich an vielen Stellen in den Anträgen den Eindruck habe, da sind ja auch äh, Modelle angelegt, wie man eben online basiert Teile dieser äh, neuen Kurselemente auch anderen zur Verfügung stellen kann. Und das wäre für mich eine spannende Frage, wie lässt sich das eigentlich verstärken? Also ich habe auch in der Studie den Eindruck gehabt, da sieht man zwar, es gibt ein bisschen was, aber wenn man genauer hinschaut in Deutschland, ist das glaube ich noch nicht an dem Punkt, wo wir alle sagen würden, super, damit können wir jetzt schon arbeiten, ja. sondern genau deswegen wird es vielleicht ja auch äh, gemacht. Und wie sich das verzahnen lässt, wenn man das zusammennimmt, meinetwegen in NRW, die Digitale Hochschule NRW, die Wissenschaftsministerin hat gerade gesagt, wir geben jedes Jahr 50 Millionen Euro in die Bereich. Das BMBF ist an vielen Stellen dabei. Die Machbarkeitsstudie bei uns im Hochschulforum hat das ein bisschen beleuchtet. Die Umsetzungsfrage ist noch nicht geklärt. Also hier könnte ich mir gut vorstellen, dass da ganz andere Synergiemöglichkeiten bestehen. Und wenn man sich anschaut, letzter Punkt, dass man auf der einen Seite sagt, wir haben ein online basisangebot äh, was sich vielleicht äh, vor Ort vertiefend mit Hackathons, mit neuen Formaten in einer Face-to-Face-Modularität äh, erweitern lässt, dann wäre doch schon ganz viel gewonnen, wo im Zweifel sogar die Schulen auch äh, von Anteil nehmen könnten. Ja, besten Dank, Herr Janoschka. Wollen Sie dazu direkt... Ja, also nehmen? ich kann Ihnen hundertprozentig äh, zustimmen. Also zum einen äh, genau der Punkt, natürlich äh, kann man äh, dieses Konzept der Data Literacy im Rahmen der universitären Ausbildung noch vertiefen und äh, weiter ausbauen. Wir haben auch gesehen, dass einige äh, der hier gezeigten äh, äh, ja, Ideen äh, über das klassische Feld der Data Literacy so ein bisschen äh, hinausgehen. Äh, äh, ich denke auch, es ist eine gute Idee, diesen Austausch irgendwo zu fördern, damit nicht quasi jeder jetzt irgendwie seine Plattform entwickelt, sondern man dadurch aus Synergien nutzt und sich dann auch austauscht, äh, insbesondere was die Bereitstellung der Materialien dann vielleicht auch auf Deutsch oder in einer anderen Sprache, gerade wenn es im englischen äh, Sprachraum ja da schon einiges gibt, das ist, glaube ich, eine gute äh, Idee und äh, in dem Zuge äh, kam ja auch nochmal so ein bisschen, äh, ich glaube, das war auch bei einem Antrag, ich glaube, die Uni Mainz war, dass die so ein bisschen diese agile Curriculum-Entwicklung mit mhm. ins Spiel gebracht hat. Ne? Man muss ja heute auf diese Buzzwords irgendwie reagieren können ne? und äh, wenn man das alles jetzt irgendwie top-down äh, macht und dann in vier, fünf Jahren dann irgendwie was auf die Beine gebracht hat, was dann aber schon wieder veraltet ist, dann, dann sind wir eigentlich nicht mehr so, nicht mehr am, am Zahn der Zeit. Ne? Also da müssen wir irgendwie gucken, glaube ich, wie wir auch mehr Speed äh, da reinbekommen, äh, unser Angebot irgendwie auf einem auf aktuellen Stand äh, tatsächlich zu halten. Ja, vielen Dank. Ich würde, bleiben Sie doch noch mal kurz, kurz auf der Bühne. Ich mache jetzt eine kleine Abschlussrunde und ich mache immer auch gerne äh, äh, so, so ein bisschen äh, Wunschdenken. Sagen wir, wir hätten jetzt nicht nur 250.000 Euro zu vergeben, sagen wir, wir hätten einen wirklich großen Geldtopf zu vergeben. Äh, äh, Sie wären Frau Karliczek. So. Ähm, was würden Sie zur Förderung von Data Literacy tun? Mit viel Geld? 50 Millionen? 100 Millionen? Ja, vielen Dank, Sebastian Horn <lacht> <lacht> <lacht> ähm, na Ich glaube tatsächlich, dass äh, was ich eben erwähnt habe mit dieser Frage, wie lässt sich eigentlich eine Infrastruktur weiterentwickeln, dass da äh, lohnend ein Modell gefördert werden kann, aus dem hervorgehend Hochschulen eine ganz andere Möglichkeit haben, Anteil zu nehmen, was an einem Ort entwickelt wird und was an anderen Stellen genutzt wird. Also insofern wäre das auf jeden Fall auch hier jetzt eine Linie, wo wo ich klar sagen kann, damit könnte man Data Literacy nicht nur unter den drei Geförderten oder unter den acht, die jetzt auch bekundet haben, wir nehmen das ernst, wir machen das sowieso, weiter betreiben, sondern das könnte dann von auf einen Schlag schon in einer ganz anderen Flächenwirkung passieren. Da müsste man vielleicht nochmal genauer darüber reden, wie lassen sich dann auch vor Ort, wenn ich es jetzt in meinem Modell sage, in dieser Vertiefung, wie lassen sich da Anreizstrukturen schaffen, dass das dort auch entwickelt wird. Das wäre vielleicht für das Segment hier durchaus eine ganz sinnvolle Baustelle. Frau Jörzig. Ich würde damit ein Kolleg der besonderen Art einrichten, wo ähm, Studierende zusammen mit Lehrenden ein Curriculum für Data Literacy für die verschiedenen Bildungsstufen, für die Primarstufe, für die Sekundarstufe, für die gymnasiale Oberstufe und für Studierende entwickeln würden. Fachübergreifend und mit Fachbezügen. Nicht nur die Lehramtsstudierenden. Hm. So, und Herr Heidrich. Okay, was sage ich jetzt noch zusätzlich? Also oftmals scheitert es ja, meines Erachtens nach einerseits am, am Geld ne, oder dass man die richtigen Leute nicht hat. Also ich denke, wir müssen es irgendwie schaffen, tatsächlich mehr Freiräume zu schaffen äh, bei den Hochschulen, bei den Universitäten, äh, solche äh, Angebote äh, aufzubauen und auch in die Lage zu versetzen, dann entsprechend äh, den Nachwuchs entsprechend zu schulen, dass wir auch dann wieder quasi im, im Schulbereich tatsächlich auch die Lehrer bekommen, die uns dann diese grundlegenden Fähigkeiten vermitteln können. Also ich würde mich sehr freuen, wenn man irgendwie schafft, da mehr Freiräume und damit auch ein bisschen mehr Flexibilität äh, irgendwo dort in das System reinzubringen. Ja, besten Dank. Dann herzlichen Dank an alle Mitdiskutanten. Ähm